Wir spielen heute wieder einmal das beschützendste Spiel der Welt. Nikos Nextbots. Aber wir spielen so auf tablet Modus. Der schlechteste Modus, den ich spielen kann, weil ich überhaupt keine Ahnung mit Tablet Modus habe. Und ich auch nicht Tablet Modus spielen kann, also. also ja, viel Spaß mit dem Video. Irgendwie. So, also. Jetzt kommt nämlich der spannende Part. Den, der, der Part, den ich hasse. Und zwar laufen. Und eigentlich der Rest auch, weil ich Tenet modus überhaupt nicht kann Oh mein Gott. What is diese Oh mein. Okay, ähm. Sagen wir ich werde tausendmal sterben. Ich habe schon 30 sterben. Denn ich werde 30.000 mal sterben. Rennen, rennen, rennen, rennen, rennen, rennen, Wieso ist hier unten zu? Wieso ist hier unten zu? Wieso ist hier unten zu? Wieso ist da unten zu? Wieso ist da unten zu? Wieso ist da unten zu? Nein, nicht in die... Mein Gott, Junge! Diese Meine Fresse, alter Schwede. Aber egal, das war... Ein Tod von 3000, die passieren werden. Leider. Wieso mache ich so eine Scheiße? Egal. Dein Junge, renn um dein Leben. Ja, jetzt könntest du jetzt auch. Wer werde es gedacht. Okay. Das nächste Mal. Ich werde jetzt. Ich werde jetzt. Ähm. Hallo? Ich werde auf jeden Fall jetzt sehr lange rennen werden. Machen. Und das wird schwierig. So, also erstmal muss ich hier hoch Schaffe ich nicht mal das doch. So, so jetzt gehe ich noch nach vorne. Oh mein Gott! Wieso können die in Schach Schach, Schach, Schach, Schach, Schach Die sind doch viel zu riesig dafür! Was ist das? Junge... So, jetzt werde ich auch wieder sterben oder was? Ey, wie, wieso werde ich hier gespawnt? Hier sind doch die Bre... Wieso ist da unten zu? Ah ja, perfekt! Ehrenmänner Männer, ihren Männer, ihren Männer, die das da oben aufgemacht haben. So, so. Er hey, ist eigentlich voll easy, fällt mir gerade so. Also ich, ich bin noch kein einziges Mal gestorben. Das ist, ja, das ist ja was Gutes. Also. Eigentlich voll easy. Easy, easy, easy, easy levels Aber äh, es macht, glaube ich, nicht so viel Spaß, wenn ich die ganze Zeit nicht sterbe. Deswegen mache ich jetzt für den Content. Sterben tun machen ich. Mir nee, spaß. Ich werde jetzt nicht für den Content einfach sterben. Was ist der? Junge, drei Mo vier vier Monster hinter einem. Oh mein Gott, scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Renn, renn, renn, renn, renn. Runter, runter, runter, runter, runter. Ist er hinter mir? Ist er hinter mir? Ist er? er ist hinter mir, er ist hinter mir. Er ist hinter mir, er ist hinter... Nein! Alles gut. Alles gut. Alles... Ist überhaupt nichts passiert. Anyways... Ja, ja hat's gedacht. Ich hasse die Roblox-App, weil die Taskleiste einfach immer nach unten ist. Man kann ja auch in den gehen, aber ich bin zu inkompetent dafür. Ich bin dafür zu inkompetent. Deswegen kann ich dich nicht. Ich hab schon fünf, Ich bin schon fünfmal gestorben. So, sechsmal gestorben. Wieso bin ich so schlecht in solchen Horror-Spielen? Ich meine, es ist ja eigentlich kein Horror-Spiel. Es ist eigentlich ein Spiel, was Spaß machen sollte. Aber da ich schlecht in dem Spiel bin, plus dann noch mit dem Tablet-Modus, bin ich noch schlechter. Oh, obwohl, obwohl, eigentlich bin ich gerade ganz gut dabei. Komm, geh rein, geh rein, geh. Nein, ich war so klar. Ich, dieses Spiel ist so unfair. Dieses Spiel ist so unfair. Ey, weißt du was? Ich gehe, ich gehe jetzt wieder aus dem Tablet. Nur das ist schon gar keinen Bock mehr Ich habe gar keinen Bock mehr So. Puh. Und wir einfach, dass ich diesmal nicht. Verbot. Wo ist der Deckel? okay ich habe jetzt hier einen Snowball. Ah, das sind die Dinge, die ich vorhin gekauft habe. Ich habe vorhin so ein paar Sachen gekauft. Und die habe ich jetzt äh, geguckt. Oh mein... Why? Hier sind die Infinite. Hier sind die Infinite. Nee, nee. Ich dachte, ich dachte die kann man nur ordentlich lang benutzen, aber nein, kann man nicht. wer ja, hätte gedacht, dass ich so schlecht in solchen Spitzungen gesehen bin. Warte mal. Ich habe doch... Ich, ich, ich habe gerade eben die Feuerwerke äh, äh, und jetzt ist sie weg auf, auf einmal, ja. Öffnet doch oben dieses Tor! Was ist das? Wer, wer, was ist das? Ich will's nicht wissen. Ich will's nicht wissen. Ich will's nicht wissen. Ist unten das Tor offen? Ja. Ey, ich will. Oh, Junge. Okay, wenn ich jetzt noch einmal sterbe, dann endet das Video. Video. Wenn euch das Video überhaupt nicht gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Denn dieses Video hat überhaupt.